Und dieser Beginn wird wohl ganz wesentlich davon abhängen, wann und vor allem welche Waffen und wie viel Munition der Westen an die Ukraine liefert. Verteidigungsminister Boris, Boris Pistorius hat eine Lieferung deutscher Kampfjets ja schon abgelehnt. Pistorius war wie viele seiner westlichen Kollegen heute bei einem Treffen auf der US-Armeebasis in Rammstein, um die weitere militärische Hilfe für die Ukraine zu koordinieren. Und die lässt nichts unversucht, um ihrer Forderung nach Kampfflugzeugen noch mehr Nachdruck zu verleihen. Juri Sonnenholzer. Trotz Krieg mit Tod und Zerstörung bewahrt die ukrainische Regierung Humor. Mit diesem Clip auf Twitter wirbt sie seit dem frühen Morgen für die Vorzüge von Kampfflugzeugen im Look der 80er-Jahre zu Top Gun Filmmusik. Nach Panzern aus dem Westen seien jetzt F-16-Jets bei der Ukraine in guten Händen. Da ist der deutsche Verteidigungsminister fein raus. Deutschland fliegt keine F-16, nur Eurofighter und Tornados. Letztgenannte seien für US-Atombomben im Krisenfall notwendig, also nicht zu haben. Beide Tornado und als auch Eurofighter haben völlig andere Skills, als die, die jetzt in, dem, in der Gefechtssituation, wie wir sie in der Ukraine haben, brauchen. Und dennoch, Deutschland tritt diesmal als starker Partner auf. Von sich aus und nicht dazu gedrängt. Bis zu 80 Leopard 1-Panzer und etliche Leopard 2 bis zum Sommer sind der Ukraine bereits zugesagt. Jetzt gibt es zusätzliche Unterstützung. Zusammen mit Polen soll es an der polnischen Grenze zur Ukraine ein Instandsetzungszentrum für Leopard-Panzer geben. Kosten bis zu 200 Millionen Euro im Jahr, fair geteilt. Und die anderen? US-Verteidigungsminister Lloyd Austin spricht von einer anhaltend starken Unterstützung für Kiew. Stand bei den bisherigen zehn Treffen immer im Fokus. Welche nächste Waffengattung geliefert werden kann, geht es jetzt um die Munition dafür. Wir helfen der Ukraine, ihre Zivilisten und ihren Luftraum zu schützen gegen russische Raketen und iranische Drohnen. Dafür erhöhen die Teilnehmer der Kontaktgruppe Lieferungen von Luftabwehr und der dringend benötigten Munition dafür. Die Kontaktgruppe zeigt Geschlossenheit wie in keinem der Treffen zuvor. Alles andere würde die geplante Gegenoffensive der Ukraine auch konterkarieren. Und so ist der ukrainische Verteidigungsminister gut gelaunt, als er sein Rammstein-Resümee zieht. Früher hörte ich bei den Treffen hier die Leoparden immer nur Röhren, Jetzt sehe ich sie rollen. Der Ukraine-Krieg, mittlerweile ein Abnutzungskrieg, der mehr Nachschub fordert. Die Mitglieder der Ukraine-Kontaktgruppe wollen das leisten. F-16 Kampfjets aber, wie sie das ukrainische Verteidigungsministerium humorvoll preist, wegen, Zitat, spektakulärer Rundumsicht und Liegesessel, die wird es vorerst nicht geben.